Willkommen zurückreisende. Heute werden wir uns erstmal nur mit dem Exo-Anzug Upgrades hier beschäftigen. Dafür habe ich schon mal bei ja, gestern Kunststoffnanoröhre Nanoröhre und Erikäuse hergestellt. Für einige wird die Folge jetzt vielleicht etwas langweilig erscheinen. Aber das gehört nun mal zum Spiel. ich werden muss es auch könnte es mit seiner Reise verbinden. mal nur einen Platz kaufen. Großes System, also zwei Plätze wegen Anomalie. Aber ich mir gedacht, machen das jetzt in einem durch. Dann haben wir es hinter uns. Wir werden natürlich mal gucken hier, dass wir nicht auf jedem, so dass wir uns einen Planeten aussuchen, den wir die sammeln. Erstmal gucken, was das für einer ist, und dann kann man das vielleicht hier machen. Der grünliche, der war ja nun sehr bergig. Weißende Pfütze. Okay. Ja, dann gucken wir jetzt erstmal hier rein schnell im angebot hat alles auch mal jetzt. War erstmal gut wenn wir jetzt mit im Ausbau des Anzugs anfangen. Ah, falsche Taste. Danach in der nächsten Folge werden wir zu einem Portal reisen und unsere Glyphen mittels des Portals auf 16 bringen. Wir könnten natürlich jeder Raumstation einfach hoffen, dass wir einen Reisenden finden. Eine bekommen, aber da wir die ersten beiden Glyphen schon haben, können wir damit das Portal auch benutzen und uns direkt in ein System geben, wo auf jeden Fall ein Reisender zu finden ist. Dann gehen wir den Zufall ob wir ihn wirklich finden. Kann man auch schnell mal an ein inneres System reisen, wenn man irgendwo hin möchte, wenn wir das Portal freigeschaltet haben. Das hier sollte jetzt eigentlich auch recht üblich gehen, es ist ja nur starten, ein Stück Fliegen, erlanden. einfach mal sehen, wenn wir vorankommen. Oben wieder ein. können dann auch schon weg zu dem... Das Auszoomen und Reinzoomen, das dauert jetzt alles aber so schlimm ist es auch nicht außerdem kann es auch die Ressourcen sammeln oder so auch sehr entspannt eigentlich sein muss es ja mal so sehen Macht werden muss es so oder so da das nun mal auch zu viel gehört werde ich euch das natürlich auch zeigen Sachen muss ich sehen, also Können wir mehr lagern Ausrüsten alles sehr schnell hm. die station hier nehme ich nur mit den wegpunkt wird der als entdeckt gilt Ich welchem brauchen wir den halt alles schneller als Die ist direkt hier in der Nähe. Brauchen wir gar nicht in den Orbit fliegen. Kann ich landen. Wir laufen. So kommen wir auch viel schneller an die Upgrades. Jetzt von System zu System, dann müssen wir mal einen Überraumsprung machen. Ja, jetzt noch am Halbstoff. Da ist auch nicht Man jetzt von oben gesehen. Direkt hier in der Nähe. rechts mal rechts ein müssen. hat auf dem Scan jetzt natürlich angezeigt okay. den vollen Wächter das ist dann nicht so gut obwohl wir bräuchten auch ein Gehören für unseren Anzug. Verbrauch. Das geht doch schnell ins Gebäude, dann hören die auch auf zu suchen. Oh nein, das war das. Heute ist verschlossen. Los, schießt doch. jetzt hier drin einfach warten. Laden, aber das bringt uns hat gar nichts. Auch ein Kampfläufer, eins von dem da, aber mal raus. Jetzt stirbt. nichts fallen lassen Falle. dann funktioniert das auch nur so nicht schießen. Ich muss mal kurz warten. Ah, ja, nur Müll. Wie ja. kann er mich hier drin treffen? Eigentlich nicht gehen. Hauptsee ja läuft werde das Gebäude. Dann mal zur nächsten. Obstelle. Ich hab gedacht, vielleicht haben wir Glück und bekommen Kampfläufer gehören. Unsere Ausrüstung im Stift. Ja, dann werden wir uns erst noch ein bisschen das Streublaster upgraden müssen. Wilde, dann auch ein bisschen länger auf die Schießen. Witzig ist, wenn man im Pfiff mit denen kämpft oder im Kampf sich befindet und startet, schicken die einem Jäger hinterher und wenn man bis auf Stufe 5 kommt, kommt sogar ein Achter von denen, in dem und also 4.0 war das zumindest so unendlich viele jäger rauskommen die man seelenruhig abknallen kann wenn sein schiff natürlich ausgerüstet ist hm. ja. aber man kann den prachter konnte man leider nicht in meinem Fall stören los geworden ist man ihn auch nur Jäger, wenn man dann in der Raumstation fliegt. Eine Ruine werden wir dann auch gleich rauskommen mitnehmen nach der Absprungkapsel. Es könnte gut sein, dass es ein Monolith ist, der uns zu einem mehr ja nie wissen wir landen können noch mehr platz als gedacht Fadenkreuz dass echt... Lass mal die Waffe wechseln. Und besser. in Richtung liegt. Der Fall zu sein. Und gegen Oh, die ist auch nicht auf diesem beten heißt die brauchen wir jetzt gar nicht mit fliegen. Hinterher nach uns unser Schiff habe ich eben kurz vor der Aufnahme umbenannt. Ich wollte imperialer Jäger schreiben, aber an kein Ä Schreiben. Schade, weiß er jetzt Jäger mit AE. Auch schon gestern müssen bald mal tanken. Noch halb voll müsste mit fahren. Sollte das eigentlich ja gleich mal gucken, bevor wir aussteigen. Wir auf der dunklen Seite wir wollen uns dunklen seite der macht dafür ist jetzt ein schlechtes angebot patricium war ja noch Wir haben unser Ziel erreicht nicht. Ich bin allein so nicht. Ist auswählen. kurz den Wegpunkt mitnehmen. Ist sehr entspannt. Ja später eine Basis auch errichten zum Beispiel. hat immer benennen die folgen dann damit die leute wie das weiß nicht überspringen können oder ein bisschen vorspulen können auch genug leute weg. ein paar minuten noch in das feld ganz gemütlich was bauen ja auch Teil des Spiels, Reisen, viel Entdecken. Drei Minuten mit dem Fußantrieb. Gehen wir um. Den abkürzen. Ein Stück. Bin zu tief. Nicht. Ah, hey, okay, Ah, wir haben sogar eine scheiß hier. Ich habe auch keine neue eingebaut. Ja, nee. ja, wohl nicht wahr sein. ja Wenn das der Scanner noch relativ recht dafür ist, alles anzuzeigen, ah, landen, landen. Das allererste Mal, als ich gespielt habe, bin ich auch leicht in einem Gebäude beim Landen hängen geblieben und brauche wieder. ja mal passiert Gut, schnell voran gut, dass man das alles auf einem planeten macht ein sollte so ein planet ja schon bisschen größer haben auch gut machbar ist alles generiert die ja sowieso erst wenn wir zweite sind Ein, hin. ein Treibstoff in statt Stadt. Da müssen wir dann auch noch ein S-Upgrade hier hinbauen. Leider noch kein. Endlich ausgestiegen. Oh. Okay. Ah, das ist ein abgestürzter Frachter. Aber brauchen wir jetzt nicht. Ab und zu bringt ein bisschen Geld, manchmal nur Kleinkram Teile, die man nicht braucht. Ausbauen, sondern haben die so weit vergrößert, dass es voll unnötig ist, da man von jedem 3s S-Klasse S Besserung einbauen kann. Daher brauchen wir nicht alle Plätze oben bei Technologie freischalten, die dann eh einfach nur nötig leer sind. Findet dann noch andere Waffen? Waffen nicht, Waffen war multi. Da ist zum Beispiel auch so weit vergrößert, dass man jetzt prinzipiell super viele Waffen mit sich umbremmen kann. Verzeihung. Aber es ist voll undnötig. Die meisten Spieler haben zwei Waffen. Das reicht auch vollkommen aus. Eigentlich reicht auch eine. eine doch vier Gebäude hier auf dem sieht man nie so viele. Ein ich bin ja gleich schon mal hier zum Beispiel hier rein. Handelsterminal so zu wagen installieren. Wollen nicht jetzt? Wasserstahldüsen. Eben eine Perle haben wir noch nicht. Damit. Was hier verschwindet. Was interagiert das? Im Silo. Was ist eigentlich mit? Ah, dafür braucht man. So. Ah ja, wir haben S-Klasse Mod. Hm. Oh, eigentlich ja, Toxic noch kein S-Klasse Händler gefunden. Wasser kann Dioxid haben wir auch nicht. Ist aber ganz schön fiesig. Einbauen. als unser rucksack mal voll sein sollte oder unbedingt etwas kaufen müssen den artemis übersetzer den setzen wir haben wir eine neue absprung hier wir. Uns immer noch die hier an. Aber wir haben das noch gekauft. Hahaha, ah. wir haben noch keine neue. Aktien. Also rechts unten mit Ost ist das Gebäude. Genau da das gibt's. bei dem Gebäude etwas schönes finden, sogar mal von einem Gebäude da rumläuft, einem Korvax Modul geschenkt bekommen, dafür dass er mir gut aus dem Arm abgenommen hat. und aber auch schon wieder ein Wächter bewachtes Gebäude sein. Wir kommen rein. Einfach mal anquatschen. Also. Machen wir mal das Seltenste. An Wort gelernt. Da ist ein Terminal. Guck mal. Ein Zahlenrätsel. Bei neun Leute. Ich. Oh. Weit ist oh, oh. und Kapsel Oh. Manchmal ist man zu steil mit seinem Schiff oder Schiff behauptet einfach, es könnte doch nicht landen. Obwohl die Landezone frei ist, der Berg nicht zu steil, eigentlich genug freie Fläche ist, aber und so kommt es halt vor, dass er nicht landen will, aber wo man selber landen will. Ja, den fehlt uns. Denke, hoch, hoch. Ja. Das war. Damit ist die Aufgabe auch. Das war ja eine Aufgabe von uns. Gebäude. Hier es los. Worte oh, ja. Ah, schön. Ah, oh. was noch nebeneinander liegen müssen. Machen wir es recht Voll 3-6. Oh, bestimmt ein abgestürztes Schiff. Oder ein abgestürztes Achter. Achter wäre egal könnten wir mitnehmen und verkaufen Ende mit c im Außenposten. unter außenposten ich glaube alles auf einmal von uns noch mehr Action als ich gedacht habe sieben Minuten außerirdische Lebensform die so Symbole auf einmal fünf Stunden mal zehn Stunden Dann machen wir so einen Kreis hier rein Kursignal, können wir vielleicht Schiff verhökern Wenn die Absprung geparkt da ah. also. ja, sehr ergiebig dieser Planet da ah, ungefährer Standort lass mich raten denn dahin Kolovskoch. quatschen. Ach. 33. nichts. Ganz was. Der dürfte nichts haben, ist immer noch derselbe Planet und dasselbe System. Das brauchen wir aber auch nicht. Starten und Mal gucken, hoffentlich kein Frachter. Ah, es ist ein ab. Ach, Landung kann ich eingleiten. Oh, so. viel erreicht. b Oh Gen. Aber groß. Westlich, Verlina. Oh, wo wir aufladen. Der cool. Eine Metallplatte. Doch. Ach, Mann. Ja, wir wollen das Schiff beanspruchen. Ah, nice, jetzt lass mich das... Oh nein, das... Die Teilplatte. muss nur starten können, dass wir zur Raumstation bringen. Dann können wir es direkt verkaufen. Die nee, ja jetzt neu. Jetzt bauen, erlegen, Aha. Cool. Wir sind direkt für unser richtiges von nur A-Klasse, aber immer hier ist das Ding aus ein Chile dabei im Jahr ein die so anzu einbauen das war dann noch austauschen durch ja ah, unser X-Modul ist auch schon. brauchen wir zwei S-Klassen ah. eigentlich wäre 185 Millionen. Genau. Laufen, einsteigen. Finger trotzdem noch. Ich. Ah, nicht. Auf Finger. Wie weit ist? Hier Holen wir uns die Absprungkapsel und dann wir den null ausbalancierten auf null zum Raumstationen und Verschrotten immer ein bisschen Kleingeld, hier kommen Teile, die wir Handelspost verkaufen müssen, Dann das Geld zu erhalten logischerweise. Aber es war was das? Dinge ist so langsam Ja, das antriebsmodul mit den solarpanels bei linken seite auch noch mal oder es wird auch direkt viel besser aussehen oh, oh, oh. nicht dran vorbei heizen oh, nein oh, nee, nicht sein ernst Oh nee. liegt im anderen Schiff. Oh uh, doch. Hm? Absinn. Ja, also hier können wir jetzt auch mal Hier kommt noch ein... Das hier. Die beiden kommen noch. Bei s -Klasse. machen erstmal zion dann können wir ja immer noch wenn ja dann immer noch oben ein upgrade kaufen ist ja direkt hier in der nähe sieht auch überhaupt gar nichts. So riesig. Ein Landen ist jetzt aber gar nicht gut. Ein oh. Ich hoffe nicht. Wenn er ein Schiff beschießt. Oh Gott. Das wird schon lass mich aussteigen. Ist diese Kapsel weicher nehme ich jetzt einfach? Wenn sonst töten ist es Mal Morgen. Falls sie uns abschießen. Eigentlich wollen wir zur Raumstation. Die hier direkt in der Nähe stehen. Die ist auch schon weiter weg. Ja, wir gehen wir zur Raumstation. Raumstation. Das passt doch dann auch. Verkaufen wir das. Gut, und in der nächsten Folge in Ruf gelaufen. Machen wir dann noch nicht das wahrscheinlich mit dem Portal, sondern nächstens noch den acht Plätze hier, damit wir wenigstens ein bisschen Platz haben. Und zu der alten ihnen wollen wir ja dann noch noch viel Feuer zu erledigen. Wenn die Planetenkarte, wollte ist, Gut, da lernen wir ein Port und wenn wir Glück haben, können wir ein Zweites Mal quatschen. Nachdem was für 1 ist Gott im Wert von 3 Millionen ist auch scheiße. Ah, was schrott das Ding. War ah, wieder nur scheiße. Stellen so, auf Arbeit. Dann kann er jetzt hier erstmal Upgrades haben, Wochen. Die Klasse. Alles. Ah, allen Schutz haben. Das Ja, das yes, Gut, wir brauchen hier einen Platz. Nämlich noch die Wasserschubdüsen. Hoch was jetzt. Naja. Ich muss eins jetzt Wasser. Oben eins noch. Auch noch zwei davon ein. In auch immer drei Einsätze. Kommen wir aus dem Gras verkaufen. Wer ja, noch was im Angebot hat? schuld der hier ich weiß. aber wir haben jetzt auch oh, noch ein Schildmut. Warten wir das mal. Was besser ist als es? nichts mehr kann. Warte, das. 22. Das ist auch... Ah ja. 27. Besser als Arsch, schlechter als S. So also dazwischen. Das... Hingepackt. Das wird halt oben. Aber das für ein Raumschiff. Bahnschutz. Send auf. Gut. Hatten wir hier. Saal. ja sogar immer noch 33 und gut hier ja. Module Teile hier noch verkaufen drüben. Dann haben wir ja doch ein bisschen mehr erledigt als ich gedacht habe. Dann danke ich mich vielmals fürs. Zuschauen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts verpassen wollt, kann liken. Können. Sonst bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.